Oder Was mich, meinst du? weil ich sonst mega viel Dialoge vorlesen werde. Na, ne, ist okay. Okay, ich will dich nicht nerven, deswegen. All good. Okay. Pokémon Naslog, Team. ich weiß nicht, ob Pokémon Naslog entspannt ist, aber lustig auf jeden Fall. <lacht> Lass mich deinen Pokédex sehen hier. Also wow. für ihn zum Zuschauen ist sicher entspannt. Für uns, <lacht> Ich denke auch, ja. Ja Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Ja, danke schön. Geil. Du bist nun ich offiziell ein Sternmitglied der Galaktik-Expedition. Ey, du hast einen Stern. Ja. Einen von zwölf, wenn ich richtig gezählt habe. Du kannst nun Schwerbälle einsetzen. Ab sofort werden die Pokémon bis Level 20 im Kampf gehorchen. Ups, da gab es einen Level Cap. Ups. Upsi Desi. Ja, Ich wusste das nicht. Ich habe jetzt einfach gelevelt. Äh, das hier solltest du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Nicht noch mehr Anleitungen. Ach doch. <lacht> Crafting-Anleitungen. Okay, dann, das ist okay. Dass du es völlig fremd in dieser Region überleben kannst, ist wohl deiner Begabung und deinem Fleiß zuzuschreiben. Die meisten Leute wollen auf den ersten Blick verstehen, wen sie vor sich haben. Momentan bist du jemand verdächtiges, der vom Himmel gefallen ist. Noch ein höheres Mitgliedsrang könnte dir mehr akzeptieren. Ja klar. Ich fall vom Himmel, spiele eine halbe Stunde und bin Rang 5 und plötzlich denke ich, oh, boah, Respekt, Digi. Oh, also, voll respektabel, Digga. Richtig ich, gut hast du das gemacht. Ja, aber echt so. Ich bin halt immer noch dieser Weirdo, der vom Himmel gefallen ist, ne, und plötzlich so ein iPhone dabei hat, aber hey. So, also, das hat noch nie jemand gesehen, deine Kleidung ist so richtig Mordcheck. Hä, ja, natürlich, ich bin 200 Jahre in der Vergangenheit oder so, glaube ich, wenn ich die Lore im Kopf habe. Äh, wenn du länger bei uns bleiben willst, solltest du also deinen Mitgliedsrang weiter erhöhen. Der Respekt der anderen ist natürlich nicht der einzige Vorteil, den du dadurch erhältst. Je höher dein Rang ist, desto mehr Arten von Pokebällen stehen dir zur Verfügung und desto größer fallen deine Belohnungen aus. Ah ja. Ich kann also Pokebälle nicht benutzen, weil mein Rang sagt. Das ist so typisch ja, Pokémon. Also nicht alle Pokebälle. Ja, das ist so typisch Pokémon. Das wäre alles für heute. Du kannst im Speiselokal heiße kostet etwas essen und dich dann ausruhen. Kann ich auch weiter Pokémon fangen? Nö. Nee, sieht nicht so aus. Adi, feiern wir deinen Rangabstieg. Mein Glück ich. glaube halt, Ich glaube, meine Hauptvision war wirklich mein Rang ab, den ich machen musste. <lacht> Die Kartoffelmoti schmeckt irgendwie noch besser, wenn es alles zu feiern Lumius. Da fällt mir ein, hast du Gores Auftrag angenommen? Ja. Du weißt doch, dass die Bewohner von Jugendorf äh, sich nicht gut mit Pokémon auskennen, oder? Äh, das war eine Stadtwache, die ein Barmelin haben wollte. Mindestens ein, ein 80 cm groß. Ich habe einen 70 cm groß, glaube ich. Das hat nicht gereicht. Kommt es also zu Schwierigkeiten, ist es unsere Aufgabe, dem Problem nachzugehen. Wir kümmern uns quasi um alles, was mit Pokémon zu tun hat. Du kannst diese kleinere Mission annehmen, indem du direkt mit den Leuten sprichst oder indem du einen Blick auf die Tafel in mein Büro wirfst. Oh, das ist ja viel einfacher. Geil. Ich bin jedes Mal hingelaufen zu diesen Typen. In der ganzen Stadt. Apropos, worum geht es eigentlich mit dem Auftrag, den du erledigen sollst, Lumius? Ja, das ist vielleicht etwas eher für Adi. Für diese Mission muss man gut Pokémon kämpfen können, das traue ich mir nicht zu. Ist auch wir schlecht. Schon, wir haben schon wieder einen Hop. Nein. Wir haben einen Hop. Ja... Aber er ist 200 Jahre vor Hop Hop gewesen. Es ist OG Hop eigentlich. Wenn yes. man so... Er ist OG Hop. Es handelt sich schon um mal Auftrag von Jonah vom Diamond Clan, nicht wahr? You see, der Diamond Clan hat sich schon von der Galaktik Expedition in Hisui angesiedelt. Aber das finde ich richtig cool, dass es jetzt diese Galaktik, also im Prinzip die Galaktik Expedition, das OG Team Galactic ist, aber halt in gut bis jetzt. Ja, aber was ich nicht checke, ist wieso wir. Also wir stehen ja ein Jubeldorf, was später Jubelstadt wird. Logisch. Jubel. Aber wieso heißt dieser Ort dann Hisui und nicht Sinnoh? Äh. Doch Sinnoh. Ähm. Ich glaube, weil Sinnoh... der Name von der Sinno-Region kam erst später. Ich glaube, hm. das wird auch nochmal näher beleuchtet. Ich hoffe es, weil momentan ist mir das ein bisschen unangenehm. Aber mal schauen. Durch den Ausschuss mit ihnen können wir sicher viel lernen, auch über die Pokémon hier. Aber morgen mehr dazu. Ruhet euch heute Nacht gut aus. Natürlich. Am nächsten Tag. Warte mal kurz, Adi. Bevor wir uns mit Jonah treffen, würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Hast du Zeit? Sicher doch. Nö. Ja, ich bin Ich habe gesagt, ich bin beschäftigt, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Super, vielen Dank. Ich warte dann am Übungsplan. Ah, er will kämpfen. Also schon viele Pokémon äh, kannst du bei der Weide auswählen. Ja, mach ich gleich. Er ja, will kämpfen. Ja, ich muss mir mal ein Team zusammenstellen, das halbwegs cool ist. Aber ich glaube, ich mache eh Living Decks hier drin wieder. Wie immer. Einen lebenden Pokédex. Ja, einen lebenden Taschenmonster-Decks. Ich besitze mein Deck. Der Deck ist scheiße zum besitz Mach mal nicht. Mache ich einen Living Deck oder mache ich einfach ein Full Deck? Ich glaube, ich habe nicht die Lust, einen Living Deck zu machen. Verständlich. Ich lasse alle Staralini wieder frei, die ich gefangen habe. Was spricht denn gegen einen lebendigen Dex? Lust. <lacht> Brinden. Vergenügend. Okay, ich sollte ernsthaft aufhören damit. Ja, ich glaube, du hast ernsthafte Probleme. Du denkst? Manchmal schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ernsthafte Probleme habe. Ich machen Living äh, 36 42, dann ist 41 hier. Was ich nämlich auch noch machen muss, ist die ganzen ähm, äh, Hisui-Formen fangen für meinen Living Dex im, im Home. Das heißt, ich muss meinen ganzen Living Dex wieder umsortieren, weil Hisui-Formen dazukommen. Mhm. Ja, ah, Demi hört nicht auf. Äh, ist lustig anscheinend. Findet einer von allen anderen. Nein, okay. <lacht> Nein, ist okay. Macht nur Spaß. Zwei Säckchen <lacht> Leistungskies. <lacht> so, du bist scheiße hier. Schmeiß dir Kies an, damit du besser wirst. Das macht. Ich habe gewastet, Leute. Wenn du ZL ZR drückst, schmeißt du einfach einen Pokéball an den Boden und das ist weg. Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Cool. Schlecht. Okay. Okay, dann schlecht. <lacht> Ich mache noch mehr Tränke. Die Tränke sind voll gut hier drin. Ich will auch solche Tränke haben. Und wieso? Was tun sie? Sie heilen die einfach mit normalen Tank 60 KP. The fuck? Ja, Dein... Vielleicht gibt's dafür keine Supertränke oder so. Ja, aber vor allem deine Pokémon haben wir halt von Anfang an schon über, glaub, über viel KP. Mein biddy Level 6 60, hat irgendwie 70 KP. The fuck? Aber es frisst auch halt viel mehr. Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, der Schwierigkeitsgrad ist allein durch den Damage, den man kriegt, erhöht. Ja, aber dafür sind die KP auch höher. Moment. Oh, er hat den Pikachu gekriegt, nice. Das ist mein Partner Pikachu. Als ich von dem Scheinungs angegriffen wurde, hätte ich zusammen mit ihm kämpfen sollen, aber ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich meine, Pokémon Kannst sind ich... doch echt angstentflößend, findest du nicht? Warum in einer Menge kann, welt kann diese Kreatur einfach mit Elektrizität durch die Gegend schießen? Als von Taser auf Weil zwei Beinen. Weil es cool Beinen. ist. Ja, Taser auf zwei Beinen. Zwei Baumen. Zwei Baumen. Zwei Baumie. Aber nachdem ich dir dabei zugesehen habe, wie du die Pokédex-Auftrag gaben erledigt da ist mir klar geworden, dass ich mit meinem Partner zusammenarbeiten muss, wenn ich meine Pflichten im Forschungsdruck erfüllen will. Also bin ich eigentlich Ach, jetzt schon mehr nützlich? Als, als der Dude, das je war. Als der Dude schon die ganze. der schon die ganze drin ist. Wenn, ich das, wenn die das jetzt so darstellen. Um mit den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen, muss ich gegen dich kämpfen. Also, er soll mir beibringen, wie ich craft und wie ich Mission mache, aber der Dude hat noch nicht mal richtig gekämpft und hat. Ein Pikachu. Das ist sein ganzes Team. Just saying. Er ist ja einfach bad. Eben er ist hopp. Okay, ich habe grad mit dem Otero gestartet, weil ich Pikachu nicht predicted habe, aber. Los Bidiza. Vieh kann halt nur äh, Dings machen, Donnerwelle. Was aber geil ist, ich habe einen fucking Bidiza Level 3 gefangen. Das hat einfach einen Walzer. Nice. Yes, ich glaube. Ah, Entwicklung möglich. Uh, du musst Entwicklung manuell auslösen. Das war unglaublich. Man merkt ja an, dass dir der Kampf mit deinem Partner gar keine Angst macht. Wir müssen uns echt ins Zeug legen, um mit euch mithalten zu können. es zweitens du Pikachu? Wieso solltest du... Ach ja... Es gab da einen Grund, wieso ich Pikachu so gut wie nie aus seinem Ball lasse. Es neigt ein wenig zu Aggressionen, oder? Okay. Vielleicht sollten wir erst einmal in unserer Beziehung arbeiten. Ach ja, der Professor hat mir mal davon erzählt, dass Pokémon verschiedenen Typen angehören, die man im Kampf zu seinen Vorteil nutzen kann. Mein, oh Pikachu really? scheint... mein Pikachu scheint übrigens ein Pokémon von Typ Elektro zu sein. Damn, wusste ich nicht. Diki, du kriegst hier einfach mal so schnell, schnell eine Typenwechselwirkung ähm, Tabelle. Mhm. Praktisch. Du bist es der neue Zugang, der gerade in aller Munde ist. Berlila. Ich bin Berlila, Kommandant des Sicherheits. Berlin? Ja, genau. Berlino. Wie ich sehe, hast du ein Händchen für Pokémon-Kämpfe. Vielleicht könnte ich dir aber noch einen, einen oder anderen Ratschlag geben. Kommandantin Belila ist auch Lehrmeisterin einer alten Pokémon-Kampfkunst, musst du wissen. Wenn Pokémon ihre Attacken meistern, können sie diese mit Hilfe bestimmter Techniken anpassen. Zum, Beispiel, zum einen wäre da die Krafttechnik. Sie erhöht die Stärke der Attacke, aber dafür dauert es länger, bis das Pokémon wieder eine Attacke einsetzen kann. Die Tempotechnik sinkt zwar die Stärke der Attacke, dafür kommt das Pokémon aber schneller wieder zum Zug. In manchen Fällen kann ein Pokémon mit Hilfe dieser Technik zweimal angreifen, bevor sein Gegner auch nur einmal zum Zug kommt. Standardausführung, Krafttechnik oder Tempotechnik. Im Kampf kannst du zwischen diesen drei Möglichkeiten wählen, indem du den Linksknopf oder den Rechtsknopf drückst. Interessant. Und noch eine Sache: Wenn du deinen Pokémon ein paar mächtige Attacken beibringen möchtest, komm einfach zu mir. Gut, dass du das vor dem Treffen mit Jona gelernt hast. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch in der heißen Kost? Du solltest mit Jona reden und ihren Auftrag annehmen. Sie wartet am Fuß des Ambitionsvögler auf uns. Mach dich bereit und komm dann dorthin. Mit bereit meine ich, dass du prüfen sollst, welche Pokémon du mitnehmen willst und ob du ihre Attacken beibringen lassen wollen willst tun. Haben. Töten, getaten. Getöten. So. Getöten. Ja, aber neue Attacken ist doch immer gut. Hallo Belila. Attacken meistern heißt, dass sie sie genug eingesetzt haben. Vielleicht einfach nur. Oh! Du kannst halt einfach Attacken für Cash beibringen. Ich lerne jetzt beim Ottero Level 11 Aeroas und Zertrümmerer für 1000. Das ist ja voll geil. Yay. Sternschauer und Unheilböen macht das Schaden. Ja. Ich glaube Erholung ist in diesem Game halt ein Riesending. Wenn du einschläfst, dann hast du ein Problem. Oh mein Gott, der kann alle Elemente zähne. Das ist nice. Seinux Level 9 lernt einfach mal alle Elemente aber du Zelle hast jetzt. keinen Cash. Doch für die drei Zähne reicht's. Ja, <lacht> aber danach hast du kein Cash. Das ist Du okay. bist broke, könnte man also sagen. Das ist okay. Dass du broke bist. Ja. Ah, ich muss kurz. Wo kann ich jetzt meine Attacken hier Attacken verwalten? Also ich mache Attacken verwalten und muss die ganzen Attacken reinschmeißen. Das ist cool, du kannst alte Attacken wieder zurücknehmen teilweise oder neue ersetzen nochmal neu dann. Das ist cool. Cool, die Entwicklungsanimation ist richtig nice im Fall. Ja, die sieht richtig geil aus jetzt, ja. Oh mein Gott. Hanekon steht eine neue Attacke zur Verfügung. Aber voll cool, du gehst einfach ins Menü und sagst, ja, jetzt entwickelst du dich. Und dann entwickelt er sich einfach. Das ist voll nice. Ah was? Du sagst, dein Pokémon muss etwas machen und es tut es dann auch? Ja, aber entwickeln war noch nie so. Ja, das ist schon klar. Das irgendwie macht das keinen Sinn, dass ich Pokémon so ja, nee, mh, nein, ich warte. Oh, mein Trainer hat gesagt ja. Okay, dann entwickle ich mich. Peter ja. hat das gesagt. Genau, aber imagine, du bist halt einfach in der Wildnis, dann ist das Pokémon... so, ich habe keinen Trainer, der Ja gesagt hat, ich warte jetzt. Ja, hä, so funktioniert das doch, dachte ich. Uh. Na, bist du erschrocken? Natürlich bist du das, schließlich habe ich dich überrascht. Hör mal gut, her. es gibt eine Geheimtechnik beim Fangen von Pokémon. Die geheime Kunst des Überraschungsmittels. Hä, das weiß ich doch schon. Ah, wenn du von hinten einen Pokémon auf ein Pokémon wirfst und das am Rücken triffst, erschrickt es. Das erleichtert das Fangen und erschafft dir im Kampf gegen das Pokémon einen Vorteil. Ah, okay. Durch deine Position im Forschungsdruck, der an der Vervollständigung des Pokédex arbeitet, könntest du vielleicht allen Pokémon der Hisui-Region begegnen. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem dir das gelingt. Alright. Ich mich auch. Ja, jetzt habe ich eine Random Mission. Okay, ich muss Pilze finden jetzt. Okay, ich bin leise. Dankeschön. Hinter dieser Brücke ist es gefährlich, denn dort leben viele. Uh, ach so. Ja. Ah, die Brücke ist... Okay, jetzt komme ich zu diesem agro den tatsächlich. Hey, hier sind wir. Hallo. Das ist Adi. Oho, ein neues Gesicht. Aber das ist meine ich, dass du hier bist, heißt, dass du mir helfen wirst. Richtig? Voll geil, die hatten wir einen so. Richtig sympathisch. Ich bin Jona, eine Wächterin des Diamant-Clans. Weißt du überhaupt, was es mit den Wächtern und den Diamantclan auf sich hat? Bei Gelegenheit erzähle ich dir mehr dazu. Momentan gibt es Wichtigeres. Und zwar eine Angelegenheit, die du für mich erledigen sollst. Deswegen will ich direkt zur Sache kommen. Kaufst du dir zu, deine Pokémon kämpfen zu lassen? Das tue ich. Gut, der junge Kerl aus eurer siebten Sicherheitstruppe hat sich in diesem Auftrag nämlich die Zähne ausgebissen. Das ist mein Partner, mein Faxor. Wir sind zusammen aufgewachsen. Daher sind wir wie Geschwister. Wir brauchen nicht solche albernen Bälle, um Seite an Seite zu kämpfen. Okay, der Diamant-Clan ist anscheinend so gegen Pokebälle. Ich bin im Kampf, nur Übrigens, du kannst. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Spiel Genshin Impact von Mihoyo Labs hasse? Ich jeder, der Genshin spielt, sagt. Ich, bin, ich wurde gerade perma-freezed für stabile 30 Sekunden. Ah, das ist, das ist toll. Oh, mein Achso, das kann ich nicht während dem Kämpfen machen. Das heißt, ich muss mich. Oh. Wieso habe ich nur 5 Pokémon und da? Wir haben ein paar rausgenommen, nicht ersetzt, also ich Idiot. Okay. Dick Smart. Ja, in der Tat. Komm her, du machst Probleme. Die Defensivkraft, wurde verringert. Da hat gerade ein Text. Ja. ja. Die Defensivkraft. Man kennt sie. Die Kraft der Defensive. Ja. Okay, Story. Mampf. Du musst einiges auf dem Kasten haben, wenn du es mir beim so aufnehmen kannst. Gut gekämpft, so. Komm, lass mich deine Pokémon heilen. Ja, danke schön. Mega lieb. Hier habe ich noch was für dich. Ich habe gehört, dass ihr Expeditionsmitglied aus Materialien allerlei Sachen selbst herstellt. Du und deine Pokémon arbeitest wirklich hervorragend zusammen. Du erinnerst mir regelrecht an den Helden, von dem mir als Kind immer erzählt wurde. Den Helden aus den alten Legenden. Gut, ich ah. habe mich entschieden. Ah. Ich werde dir den Auftrag überlassen. Es geht darum, das Elite-Pokémon zu besiegen, das auf der Geweih-Anhöhe für Ärger sorgt. Ein Elite-Pokémon ist ein großes, besonderes, furchteinflößendes Pokémon. Oh, deinflößen. Das heißt, es werden die mit den roten Augen sein. Aber das wird dich noch nicht davon abhalten, zur Geweih-Anhöhe zu gehen, oder? Oh, mein whatsapp blinkt. Das Ding zeigt mir den Weg, ja. Du hast ja eine höchst außergewöhnliche Karte. Gehört das auch zu den täglichen Spielereien der Galaktik-Expedition? Da vorne liegt tatsächlich die Geweihernhöhe, so wie die Karte es zeigt. Nö. Ich stream kein Genshin Impact, nur die mich spielt, nebenan. Dann Dann überlasse ich den Rest mal dir. Mit einem Elite-Pokémon bist du sicher fertig. Für einen Neuling im Forschungstrupp hinterlässt du einen echt kompetenten Eindruck. Ach ja, hast du, hast du eigentlich schon vom ehrwürdigen Sinnoh gehört? Oh. Stimmt, woher auch? Dann lasse ich mir das Wichtigste erklären. Der das ehrwürdige Sinnoh herrschte über den Fluss der Zeiten wie das Schöpfer des gesamten Universums gepriesen. Es ist ihm zu verdanken, dass Hisui entstand und nun den Pokémon das Lebensraum dienen kann. Der Diamantklang hat den weiten Weg über das Meer auf sich genommen und sich hier in Hisui niedergelassen, um das ehrwürdige Sinnoh zu verehren. Heißt das Arceus' Name war Sinnoh bevor es Arceus wurde oder so in der Richtung? So habe ich es jetzt auch verstanden, ja. Leider hält sich das ehrwürdige Sinnoh seit uralten Zeiten versteckt. Man sagt, es würde sein Antlitz so gut wie niemandem offenbaren. Weil das heißt nämlich, wir, du hast ja die Legends gesehen von äh, Dialga Palkia-Formen. Vielleicht sind das die, äh, die Sinnoh. Ja. ja, und mit dem halt Team, -Dia also Diamant-Clan und. Ich nehme an, es gibt ein, ähm, einen Perl-Clan entsprechend. Ja. Ja, gibt's, oder? Ja, das weiß ich. Okay. Gibt es dann auch, was wäre Giratina? Giratina war... Nein. Giratina nicht. ist die Umkehrwelt, die gehört nicht in diesen Clan. ja, ja aber du meinst, es gibt Leute, die den... Das wäre dann schon fast Satanismus in Pokémon-Welt. Ja, und wo ist das Problem dabei? Weiß ich nicht, aber ich glaube, ich weiß es nicht, ob es das gibt. Vielleicht, wahrscheinlich gibt es das irgendwo. Anyway. Was Satanismus Allerdings, in der Pokémon-Welt oder die Giratina-Menschen? Beides. Ist ja eigentlich dasselbe dann schon fast. Allerdings gibt es Pokémon, die noch eine Verbindung zu ihm haben. Um diese Pokémon kümmern sich Wächter und Wächterinnen wie ich. Eines dieser Pokémon legt auf der Geweih-Anhöhe. Es ist Teil einer Blutlinie, die einst mit dem Schutz des ehrwürdigen Sinnoh gesegnet wurde. Gehen wir zu ihm. Begib dich zur Geweihanhöhe, auf der ein Elite-Pokémon Unruhe stiftet. Nee, aber allein schon logikmäßig müsste halt dann äh, Giratina einfach Satanismus haben, als wenn jemand den anbetet, ne? Wieso? Ja, die Umkehrwelt ist ja nicht die Hölle. Nee, aber. Geratina ist doch der Teufel, meinte ich. Ja? Ja, ich glaube, er ist das Gegenstück zu Gott, Arceus. Ja, der ist einfach her, wurde ja auch erschaffen von Arceus. Ja, aber Gott hat auch den Teufel erschaffen, so. Gott hat ja in der Bibel auch alles erschaffen, inklusive den Teufel. Ja, der Teufel in der Bibel ist aber ein gefallener Engel. Hm. Ja und Giratina ist einfach böse. I don't know, ich glaube, ich dachte, dass, dass, ich glaube vom Manga her meinte ich, dass, Ding, äh, dass Giratina einfach der Teufel ist, aber ich kann mich auch irren. Oh, ein Burmi. mega random.